Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist häufig zu hören, dass eine Impfung vernünftig ist und deshalb die staatliche Verpflichtung ein Gebot der gesellschaftlichen Notwendigkeit sei. Ich teile ausdrücklich die Auffassung, dass eine Impfung vernünftig ist. Trotzdem halte ich die Idee, der Staat lege für alle Bürgerinnen und Bürger fest, was vernünftig ist, zumindest für problematisch. Einen massiven Grundrechtseingriff mit einer möglichen Mutante im Herbst zu begründen, die wir noch nicht kennen, und einem Impfstoff, den wir noch nicht haben, sozusagen eine Impfpflicht auf Vorrat, halte ich auch aus rechtlicher Sicht für nicht vertretbar. Denn natürlich sind Pflichtimpfungen Eingriffe in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und körperliche Selbstbestimmung. Aber, meine Damen und Herren, was ist die Alternative zur allgemeinen Impfpflicht? Professor Wissmann von der Universität Münster hat sehr treffend formuliert, die Impfpflicht ist das mildere Mittel als den freien Staat, in Lockdown endlos Schleifen abzuschaffen. Worum es gehen muss, ist der Schutz des öffentlichen Gesundheitssystems, die Verteidigung der Intensivstationen und auch der Normalstationen vor Überlastung. Und darum muss es gehen. Und deshalb müssen wir uns die Frage stellen, und zwar ernsthaft, ist das auch mit milderen Mitteln möglich? Und deshalb ist meine Bitte, dass wir uns zwei Fragen wirklich sehr ernsthaft vornehmen. Wenn der Corona-Expertenrat der Corona sagt, dass insbesondere die Gruppe der über 50-jährigen Ungeimpften die größte Sorge bereitet bei der Frage einer künftigen Überlastung der Intensivstationen, müssen wir die mildere Alternative einer altersbezogenen, einer gestuften Impfpflicht sehr ernst nehmen. Aber auch die Anhänger dieser gestuften Impfpflicht müssen sich ernsthaft die Frage stellen, ist es nicht denkbar, dass wir mit den sehr vielversprechenden antiviralen Medikamenten, die in den Studien eine extrem hohe Wirksamkeit zeigen, wenn wir die schnell und flächendeckend zur Verfügung stellen, ist nicht möglicherweise auch das eine Perspektive und ein Beitrag, um unsere Intensivstationen und unsere Krankenhäuser vor Überlastung zu schützen. Ich traue mir heute da noch keine abschließende Meinung zu. Aber wir müssen diese milderen Alternativen nach bestem Wissen und Gewissen prüfen. Und darum möchte ich bitten, in dieser Debatte herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Meine Zweifel allerdings an einer allgemeinen Impfpflicht, die sind da und sie sind eher noch gewachsen. Sie beruhen einerseits auf Zweifeln an der verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeit, zum anderen an Fragen der praktischen Umsetzbarkeit und Durchsetzbarkeit, die übrigens bei Lichte besehen auch die Verhältnismäßigkeit beeinflusst, weil sie nämlich bestimmt, wie wirksam eine Impfpflicht tatsächlich überhaupt sein kann, und bei der Frage von politischem Vertrauensschaden und gesellschaftlichen Verwerfungen dadurch. Die Nebenwirkungen, wie es eine Kollegin gerade auch schon ausgedrückt hat, einer allgemeinen Impfpflicht, die sind schon ziemlich ersichtlich. Ihr Nutzen ist immer fraglicher. Ein relevanter Teil der Bevölkerung fühlt sich immer noch unzureichend über die Covid-19-Impfung informiert. Diese wollen wir in einem ersten Schritt erreichen: eine verpflichtendes, professionelles. Und persönliches Beratungsgespräch für alle ungeimpften Erwachsenen in Deutschland ist notwendig. Und Ich möchte sagen, dass diese Menschen nicht nur die Pflicht haben, sich beraten zu lassen. Diese Menschen haben auch ein Recht darauf, wertfreie und seriöse Informationen zu erhalten. Diese Maßnahme ist angemessen, verhältnismäßig und geeignet für das wichtige Ziel, mehr Menschen von der Impfung zu überzeugen und so die gesundheitliche Versorgung bundesweit zu gewährleisten. Sollten wir die notwendige Impfquote durch professionelle Aufklärung nicht erreichen, muss ein weiterer Schritt umgesetzt werden. Ein altersabhängiger Impfnachweispflicht zum Beispiel ab 50 Jahren. Wenn die Krankenhausversorgung gefährdet ist, ist dieses Mittel angemessen und erforderlich. Eine Altersgrenze wird dabei nicht willkürlich gewählt. Mit einer wissenschaftlich belegten Altersgrenze als Vorgehensweise wäre ein milderer staatlicher Eingriff als eine allgemeine Impfpflicht ab fünf oder 18 Jahren. Und Ich rate dazu, diese Debatte auch anhand des Maßstabs der Freiheit zu führen. Was wir aber nicht zulassen dürfen, ist, dass permanent, so, dass permanent so getan wird, als sei die Impfung quasi die Fortsetzung der Freiheitsbeschränkungen der Pandemie. Die Impfung ist der Weg, um mit den Freiheitsbeschränkungen der Pandemie endlich Schluss zu machen. Und die Diskussion über eine Impfpflicht ist eine komplizierte Angelegenheit, die anhand der Freiheit der Bürgerinnen und Bürger gemessen werden muss und ausgestaltet werden muss. Und deswegen kommt es sehr genau und sehr präzise auf die Verhältnismäßigkeit an. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine allgemeine Impfpflicht verhältnismäßig ist, bevor wir nicht jedem die Gelegenheit gegeben haben, in einem verpflichtenden Beratungsgespräch darüber mehr zu erfahren, was ihn umtreibt oder was sie umtreibt. Und deswegen muss muss der erste Schritt ein verpflichtendes Beratungsgespräch sein.